Und los, Reifen Nummer 4. Das hat schon einiges voraus. Bitte immer vorherigen wieder schauen, wenn etwas nicht verständlich ist und die entsprechenden Links. Jetzt hier geht es um Trigonometscher. Ja und die erste Frage ist vergleichen Sie die Kurven im links welche Funktion hat die größte bzw. kleinste Amplitude? Schauen wir das ein bisschen größer jetzt hier, da ist es und Amplitude bedeutet, wie weit es von der X-Achse weit geht, ja, beide Seiten und das hat eindeutig die größte Amplitude, das die mittlere und die, das blaue halt die kleinste. Fertig. Ja, so Schwer ist das nicht. Vergleichen Sie die Kurven im Bild links. Welche Funktion hat die größte Amplitude? Nochmal. Und welche ist die Sinusfunktion, wenn die Phasenverschiebung 0 ist? Und welche ist die Sinusfunktion, wenn die Phasenverschiebung halber ist? Okay, das ist ein bisschen schwieriger. Ähm, gehen wir jetzt hier, schauen wir das Bild an. Äh, und jetzt. Die, das hat die größte äh, Amplitude. Ist eindeutig. Das geht weiter. Unten und oben. Oben und unten. Das ist halt... Dann die Frage, welche könnte die Sinusfunktion, weil wir keine Winkelverschiebung äh, haben? Und das bedeutet, wenn wir 0 Grad haben, ist es 0. Ja? Und da äh, gibt es keine äh, Winkelverschiebung in der Funktion. Das bedeutet, das hier ist eindeutig die Sinusfunktion in diesem Fall. Und das wäre dann halt die Sinusfunktion, wenn wir äh, eine Pi halbe Verschiebung haben oder halt die Cosinusfunktion. Und so wie sind wir auch mit dieser Frage fertig. Vergleichen die Kurven im Bild links. Welche ist die Tangens, die Sinus und die Kosinusfunktion? Ja, bei null Verschiebung ist wieder gemeint. Ja, also da, wo der Punkt 00 ist, das ist eindeutig die Sinusfunktion. Und die Kurve oben und unten, das ist dann eindeutig die Kosinusfunktion. Bei 0 ist es 1, ja. Und das hier ist die Tangens, sie wiederholt sich. Und das hier ist die äh, sogenannte Asymptote der Tangens. Ist keine Funktion mehr da. Ja, ist einfach zu zeigen, wo die Tangens stoppt. Halt, wo, wo sie keinen Wert halt, ja hat. Und dann das letzte, vergleichen Sie die Kurven im Bild links. Welchen Unterschied können Sie beobachten? Ja, was ist da unterschiedlich? Ja, wie lang eine Wiederholung dauert. Ganz einfach. Und wie nennt man das die Periode? Also die Periode hier ist unterschiedlich. Und das war es. Danke sehr.